Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Metalizer, diesmal mit der digital loot box aus dem September 2020. Wir schauen, was drin ist und ich würde sagen, es geht direkt los. Ich nehme hier ein T-Shirt. Okay, das ist, das, ist, das ist sehr witzig. Es ist Gandalf. Also das ist ein Mix aus Herr der Ringe mit Alf. Ähm, sehr cooles Shirt. Richtig nice. <lacht> das, dass ich noch nicht eher auf den Witz gekommen bin. Alf als Zauberer. Sehr, sehr cool. Ja, das ist das Shirt von der Qualität her übrigens sehr gut. Also mir gefallen die neuen Shirts ähm, von der Qualität her wesentlich besser als die alten. Also in der letzten Notebox aus dem August war ja schon ein neues Shirt drin. Und ähm, das jetzt auch mal vom neuen Hersteller. Ähm, äh, die sind wirklich super. Die sind viel, viel besser als die alten. So, gucken, wir was noch drin ist. Wir haben Zaubertrank-Schottgläser. Dann haben wir hier zum Beispiel noch The Greek word poly means many. Drink me and be whoever you want to be. Also das griechische Wort poly bedeutet sowas wie viele. Äh, trink mich und werde wer auch immer du sein willst. Oder sei, wer auch immer du sein willst. Veritas das ist der, äh, die romanische Gottheit der Wahrheit. Trink mich und spreche die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Sehr coole Gläser, sehr coole Idee. Äh, und Shotgläser kann man hier ja immer mal gebrauchen. Ne? Wenn man mal wenn man jemanden zu Gast hat oder zu Besuch hat, da gehen so ein paar da aber immer rein. So, dann haben wir hier noch Oh nein, ich glaube, das ist ein Blaulichtfilter. Oh Gott, ich glaube, es sieht ein bisschen nach Blaulicht aus. Oder Schwarzlicht, besser gesagt. Gucken wir mal. Ah, und hier noch mit geheimer Tinte oder sowas. Hm, interessant. Das schauen wir uns mal an. So, und wir haben hier noch eine kleine Deadpool ähm, Mini Egg Attack Series. Großartige Comics auch, also kann ich jeden empfehlen, sich zumindest die Filme anzuschauen. Sind sehr, sehr lustig gemacht. Es also gibt mehrere Figuren. Und äh, gut, Armboss-Pfeil ist natürlich auch sehr witzig. Äh, das bin ich vielleicht schon ganz kurz. Cool. Also kriegt das in die Hand hier? Kriegt das? Und dann vielleicht auch so rum. Sehr cool. Sehr schick. Gefällt mir. Dann haben wir noch unser kleines Tütchen. Sachen sind. Wir haben hier einmal ein Armband oder so ein Wristband und zwar 4 Champions Tournament, 3 Dangerous Tasks, Try Wizard, müssen wir da mal gucken, wer erst kommt. Ähm, ist auf jeden Fall, kann man sich dann so ums Arm um den Arm rumpacken. Dann haben wir hier noch Karamellbonbons. Der ist glaube ich schon ein bisschen geschmolzen. Wo herkommt. Und noch ein Button mit dem äh, Defraged Zebra, also auch ein kleiner IT-Witz, also das defragmentierte Pferd, wo dann die Blöcke wieder richtig zugeschoben wurden, deswegen ist es nicht mehr gestreift, sondern eine Seite weiß, die andere Seite schwarz. Dann haben wir hier noch ein kleines Heft. Eastman ⁇ Laird's Teenage Mutant Ninja Turtles, also ein Ninja Turtles. Comic. Ja, moin Leute, Metalizer aus dem Off. Hier. Tut mir leid, ich habe jetzt gerade erst beim Schnitt bemerkt, dass da oben graues Haar ist. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich habe meinen Kopf nicht bemerkt, mein Hinterkopf bei der Aufnahme. Tut mir leid, ich habe es jetzt gerade beim Schnitt bemerkt. Äh, Comic ist auf jeden Fall super, super cool. Ey, wir tragen keine Kostüme, wir sind die Ninja Turtles. Ja, cooles, äh, cooler Comic auf jeden Fall auch mit dabei. Den haben wir noch mit drin. Das ist ein cooles Ding. Das ist eine coole. Dann haben wir noch. Die Quantum Junction Get in Both Lanes Maximum Speed ist dann Lichtgeschwindigkeit. den kann man wahrscheinlich auf beiden Linien fahren, das werden wir auch gerne nochmal rauslesen. Ein Aufkleber nochmal. John Rick. Nice, eine Postkarte. Mit, äh, nicht mit John Wick, sondern John Rick aus Rig Morty und ähm, John Wick. Also auch nochmal ein kleines, ein kleiner Mix. Sehr gut. Dann haben wir noch ähm, die Legendary Loot Box. Der Ghostbusters für 49 Euro. Vier Items mit Nerdshirt im Wert von mehr als 85 Euro. Nur bis 20.10. auf Get digital, also gdlink.de slash ghost. Ja, wenn ihr Ghostbusters mag, solltet ihr da auf jeden Fall zuschlagen. Da gibt es auf jeden Fall immer ein paar coole Sachen. Und wenn ich euch mal einen kleinen, also einen Tipp geben kann. Wenn ihr gucken möchtet, ihr könnt natürlich einfach auch auf getdigital.de äh, im Shop nachschauen. Und da könnt ihr zum Beispiel auch nach Franchises. Filtern. Und dann könnt ihr halt gucken, so wenn ihr halt wisst, okay, Ghostbusters kommt jetzt, welche Items von Ghostbusters werden eigentlich von Get Digital verkauft? Und da könnt ihr schon mal vielleicht ein bisschen spekulieren darauf, was in dieser Box drin ist und ob die sich zum Beispiel für euch lohnt. Ja, und ob sie sich lohnt, können wir einfach auf Get Digital äh, nachschauen. Wir suchen einfach mal nach den Ghostbusters und finden dann eben auch ein paar Ergebnisse, also zum Beispiel Shirt und. Die äh, Plüschfiguren beispielsweise, die beiden hier. Ähm, und es gibt auch auf Get Digital noch ein Ghostbusters Willkommenspaket mit jeder Menge Stuff da drin. Zum Beispiel auch ein äh, ziemlich cooles Notizbuch. Lohnt sich also auf jeden Fall für Leute, die die Ghostbusters mögen. Ob es in der Box dann auch alles so drin ist, kann ich natürlich an dieser Stelle nicht garantieren, bzw. nicht sagen. Aber ihr habt dann immer so einen ganz guten Überblick, ähm, was denn so ungefähr drin ist sein könnte. Das Ganze wird dann auch zumindest dieses Willkommenspaket hier in so einer coolen Ghostbusters-Box äh, geliefert. Wie gesagt, ich kann nicht garantieren, dass das auch in der epischen Lootbox drin ist, vielleicht sind da noch andere Sachen drin, ähm, aber so kann man sich, wie gesagt, zumindest einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was da denn drin sein könnte. Schauen wir rein, was in der Box drin war. Wir haben das Festival Band Trimagisches Turnier. Das trimagische Turnier ist auf der ganzen Welt bekannt äh, als die absolute Oberliga der Magierwettkämpfe. So einem Turnier mal beigewohnt und es überlebt zu haben, ist schon eine große Ehre. Auch Muggel äh, sind in wenigen seltenen Fällen bei solchen Turnieren als Zuschauer zugelassen. Für die gelten dann diese Armbänder als Eintrittskarte und dekorative Erinnerung. Also aus Harry Potter. Dann das Shirt. Gandalf. Ein, äh, ist das nicht aus Mel... Äh, Alf kommt aus, von, von Mailmark. Also ein Melmarser, wie, wie nennt man denn die Mel, also er kommt ja von Melmac, Melkana, Melmarser. Also ein Melmarser kommt nie zu spät, Woody Tanner ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn die Katze gar ist. Dieses Zitat werden auf der Erde nicht viele kennen, aber in der äh, melmakanischen Version von Herr der Ringe ist es der Renner schlechthin. Genauso wie dieses cross shirt mit Alf und seinem beinahen Namensvetter Gandalf. Dann haben wir, alter Schön. t shirt gläser kosten 20 Euro. In Hogwarts ist die Herstellung eines Zaubertranks eine sehr aufwendige Sache. Man braucht viele verschiedene seltene Zutaten, Geduld, Magie und Geschick. Wir Muggel konzentrieren uns eher auf die richtige Auswahl und den Genuss unserer magischen Tränke. Da ja aber niemand auf den Stil der echten Zaubertränke verzichten will, hast du jetzt diese schönen Gläser im Kühlschrank bereit. Aber wie bei jedem Zaubertrank gilt natürlich auch hier, niemals überdosieren oder falsch benutzen. Genau, Deadpool, ach, Deadpool-Figuren hatten wir auch noch mal, eine von drei Deadpool-Figuren von Beast Kingdom für 17 Euro. Habe ich hier gerade noch mal übersehen, auch sehr schön, die Figur passt hier auch sehr gut. Dann ähm, Teenage Mutant Ninja Turtles Comic, ähm, das wie gesagt die erste Werbung, wenn schon mal reinguckt. die Postkarte von John Rick für 95 Cent und das hier ist UV-Licht-Geheimtinte. In Situationen, in denen man nicht mit äh, WhatsApp, Telegram oder anderen Messengern Texte direkt verschicken kann, ist es ziemlich schwierig, jemanden zu kontaktieren, dass nur er oder sie diese Nachricht erhält. Es sei denn, man weiß vorher, äh, dass man ein UV-Licht braucht, um so eine Nachricht zu lesen. Du kannst nur Nachrichten, zum schreiben, äh, du kannst nur Nachrichten schreiben, die nur lesen kann, wer so ein uv lampe hat. Ganz offline oder jene Verschlüsselung. Was du daraus machst, ist natürlich top secret. Dann Aufkleber Quantum Junction. Für 95 Cent äh, Straßenschild auf dem ist ein Physiker scherz Habe ich mir schon fast gedacht, ich kann weil doch. Ne? Also, Aber ja, wir hatten es ja also als eine Anspielung auf das Verhalten von Licht im Doppelspaltexperiment, in dem ein Photon, genanntes Lichtteilchen, auf zwei Spalte geschossen wird. Anstatt sich für einen der Spalte zu entscheiden, äh, kann es aber unter gewissen Umständen vorkommen, dass das Photon durch beide Spalte gleichzeitig geht. Mit einem Auto im regulären Verkehr wäre das natürlich recht schwierig. Okay, es, also hat das wahrscheinlich im weitesten Sinne ein wenig was. Mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun, falls nicht korrigiert, nicht gerne. Zebra-Button für 1.45. Jeder, der mal Windows 95 oder spätere Version benutzt hat, weiß, dass man regelmäßig seine Festplatte bereinigen äh, und defragmentieren muss, um sie am Laufen zu halten. Nur wenige wissen, dass Zebras die gleiche Behandlung brauchen. <lacht> Salted Caramel Toffees von Walkers. Ähm, englische Toffees mit gesalzenem Karamell aus Großbritannien. Die waren mit dabei in der Legendary Edition waren zwei von drei Actionfiguren dabei aus Rick and Morty, aber naja, wenn hätte ich schon gerne Rick and Morty gehabt. Ich habe das Update nicht geholt. Ähm, wer auf dem Vogelmann steht, hat vielleicht Glück gehabt und einen davon äh, bekommen. Und beim nächsten Upgrade ist das Thema Game of Thrones. Also in der Oktober Lootbox. Genau, hier so mal Info zu den Danny Comics. Die Respawn Lootboxen hatten wir auch schon. Ähm, was gibt es so Neues im Shop? Hier ist noch mal was aus Herr Ringe mit dabei ähm, und ein wasserabweisendes Notizbuch, auch eine coole Idee. Also wer zum Beispiel gerne Geocaching macht oder in der Natur so ein bisschen malt, ähm, für den ist dieses Notizbuch vielleicht ganz reizvoll oder reizbar. Es gibt noch einen Harry Potter Bademantel. Ähm, ja, und das war schon die Lootbox aus dem September. Ja, wie immer gilt, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs sein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein und über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, wenn ihr das Video gefällt. Wir sehen uns im nächsten Video und ja, bis dahin euer Metalizer. Was haben wir denn hier noch? Viel Spaß mit der Lootbox. Ja gut, muss ich zugeben, habe ich gerade selber nochmal draufgeschrieben, um zu gucken, ob der Stift auch wirklich funktioniert. Aber äh, er funktioniert.